Insgesamt habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit Social Media gemacht. Ich bin allerdings auch recht vertraut mit den medialen Entwicklungen und kenne mich zudem theoretisch auch sehr gut aus mit dem, was da um uns herum passiert. Und natürlich bin ich wie alle ähm, geplagt von Spam-Attacken. Ähm, aber um diese abzuwehren, installiere ich einfach kleine Softwareprogramme und bekomme das in der Regel auch sehr gut in den Griff. Ähm, Im wissenschaftlichen Kontext muss ich zudem immer mit Kritik rechnen. Beispielsweise, wenn jemand mit meiner Meinung, die ich im Netz vertrete, nicht einverstanden ist, ist und diesem Diskurs gilt es sich auch virtuell zu stellen.